wieder ein Unboxing. Wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann könnt ihr es gerade hier tun. Ansonsten fangen wir jetzt mit der mit dem Unboxing an. Und zwar habe ich mir meine Tasche bestellt und wieder aufgemacht, wie ihr seht. Jetzt hole ich das erstmal raus. Die Tasche ist ein bisschen anders als die anderen. Wenn ich das gleich ausgepackt habe, werdet ihr verstehen, was ich meine. Und die Tasche ist wunderschön, die kam auch genauso an wie auf dem Bild. Meistens kommen die Sachen auch so, auch so an wie auf dem Bild. Nur bei der einen Louis Vuitton kamen zwei verschiedene Taschen an, wenn ihr euch daran erinnert. Das könnt ihr hier oben im Link noch mal anschauen. Das ist eine Chanel Tasche. Chanel ist meine Lieblingsmarke. Äh, für andere kommt glaube ich Louis Vuitton an erster Stelle, für die meisten zumindest. Für mich ist es aber die Chanel Tasche. Oh mein Gott, schaut euch mal diese wunderschöne Tasche an und diese tollen Farbübergänge. Es ist ein bisschen eine andere Tasche, so lässig, sage ich mal. Hier steht auch wieder Chanel. Das Logo fehlt natürlich nirgends bei dieser Tasche, gerade bei den Taschen von Uber. Ich zeige euch später noch meine Flatback-Kollektion. Da seht ihr die Unterschiede, dann versteht ihr auch, was ich meine. Schaut euch mal diese schöne Tasche an, da stehen verschiedene Sachen drauf. Siehe Princess. Anime, auf der Seite ist die Tasche lila, ich dachte das wäre schwarz an der Seite, als ich sie bestellt habe. Weil wenn man es bestellt, steht da schwarz und äh, von der Seite habe ich das jetzt nicht gesehen gehabt auf dem Bild. Ich habe gerade nochmal geschaut und die Tasche ist an der Seite weder schwarz noch lila. Die sieht auf dem Bild rosa aus, wie ihr seht, aber mir gefällt es besser in lila. Die Kette ist in Schwarz gehalten, ich finde aber, wenn das auch noch gewesen wäre, wäre das zu viel, also das passt auch gut zur Tasche. Hier seht ihr jetzt hinten das kleine Fach, aber da passt auch mein ganzes mein Handy rein. Die Tasche hat viele verschiedene Fächer, da passt wirklich sehr viel rein, das gefällt mir sehr gut an dieser Tasche. Hier seht ihr nochmal das Chanel Logo. Übrigens hat die Lieferung genau 21 Tage gedauert also genau drei Wochen. Wie gesagt, die meisten Sachen kommen schon in zwei bis vier Wochen an. In Ausnahmefällen kann es aber auch mal länger dauern. Deshalb ist die Angabe vom Hersteller auch ein bis zwei Monate. Sie geben auch ein Datum an und sagen, bis dahin äh, sollte es angekommen sein. Ansonsten könnt ihr eine Rückerstattung beantragen. Wenn ihr mein Video von gestern gesehen habt, dann wisst ihr auch, was ich meine. Mit dem kt armreifen und so. Schaut, es, schaut euch das nochmal hier oben an. Kurz zu den Rabatten auf Oba. ihr könnt euch täglich anmelden und 10 Punkte erhalten und ihr könnt täglich ein kostenloses Spiel spielen, in dem ihr auch Punkte erhalten könnt. Ein zweites Mal würde ich das Spiel aber nicht spielen, weil das Zeit kostet, äh, ist dann, müsst ihr dann 20 Punkte ausgeben und wenn ihr die ausgibt, kann es sein, dass ihr 5 Punkte dafür kriegt und da habt ihr, seid ihr im Minus. Gut, soweit. Diese Punkte könnt ihr dann umtauschen in Rabatte und zwar, äh, wenn ihr bestimmte Punktzahlen erreicht habt, dann könnt ihr die, die dementsprechend auch umtauschen. Wenn ihr hier auf mehr geht, seht ihr auch mehr Rabatte und ähm, ja zum Beispiel bei 250 Punkten könnt ihr einen Rabatt von 282 erhalten und ab einem bestimmten Bestellwert dann den auch nutzen. An eurer Stelle würde ich mich täglich anmelden und dieses kostenlose Spiel spielen. Auch wenn ihr nicht jeden Tag einkauft, man kauft hier meistens spontan ein. Dann habt ihr schon genug Punkte und könnt dann äh, die Punkte äh, umtauschen in jede beliebige äh, Rabatte, die ihr wollt. Hier seht ihr jetzt die Tasche von innen. Vorne ist auch ein Fach. Äh, hinten war ein Fach, habt ihr eben gesehen. Und hier innen sind nochmal zwei kleine Fächer und ein großer Fach. Da passt wirklich sehr, sehr viel rein. Ich liebe diese Tasche. Da kann ich wirklich alles mitnehmen, was ich brauche. Auch für meine ganze Familie sogar. Da passt wirklich sehr viel rein. Diese Tasche hat 31,34 Euro gekostet. Wenn ihr zum Beispiel genug Punkte habt, könnt ihr die auf 2,82 Euro günstiger kriegen. Die Tasche gibt es auch in verschiedenen Farben, wie ihr seht. Diese rosa, gefällt mir sehr gut. Die würde ich gerne noch haben. Es gibt... In sechs verschiedenen Farben. Das ist das schwarze, was ich gerade habe. Hier sind auch die Bewertungen, wie ich euch auch immer empfehle. Kauft nur Taschen mit Bewertungen. Und so sieht die Tasche von oben aus. Überall sind natürlich wieder diese Schriften. Kurz zu, diesem, äh, zu dieser Tasche wieder zurück. Ich habe gestern das Video leider abends gedreht, deshalb war das nicht so blöd. Und ich wollte die Tasche einfach nochmal zeigen. Die Farben sind wirklich sehr, sehr schön. Auch das Goldene und auch das Band, das passt einfach alles super zusammen. Schaut mal, wie schön die Tasche auch schimmert bei Licht. Das sieht wirklich sehr schön aus. Ich werde auch Bilder auf Instagram damit machen. Schaut also da, dort auch vorbei und abonniert auch dort mein, meine Seite, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten machen wir jetzt weiter mit dem Vergleich von den Chanel Taschen. Das ist meine Chanel Kollektion von klein bis ganz groß, von qualitativ hochwertig bis niedrig, von Kleinanzeigen und von Buba. Und woanders habe ich jetzt noch keine Chanel-Taschen gekauft. Die erste Tasche, die ich euch zeigen werde, ist diese goldene. Die ist wirklich wunderschön. Ich liebe diese Tasche. Und das ist auch die größte Tasche von allen. Also large size. Seht ihr, wie diese Tasche schimmert? Das ist einfach. Toll. Jetzt zeige ich euch als nächstes die dunkelrote Tasche im Vergleich mit der neuen Tasche die ich gekauft habe. Die beiden sind gleich groß, das werdet ihr jetzt sehen. Ja, bei dem einen habe ich die Tasche rausgeholt, bei dem anderen nicht, deswegen sieht man das nicht so. Aber man erkennt jetzt, dass die Taschen gleich groß sind, wenn man die voreinander stellt und auch nebeneinander stellt. Dann sieht man das eigentlich auch ganz gut. Die Taschen sind äh, von Qualität her beide unterschiedlich. Ich zeige euch auch gleich andere Sachen, die Unterschiede haben von den Taschen. Aber zuvor zeige ich euch erst noch diese weiße Tasche. Die ist kleiner als die Lilane und die dunkelrote. Das ist auch einer meiner lieblings Ich liebe nämlich diese Farbe. Ich liebe nude -Töne. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal das kleinste. Das ist auch in einem nude blau ton Das ist auch wieder von Vora. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Kann ich auch kaufen. Ich glaube mittlerweile kostet das. 40 Euro oder sowas. Habe es aber auch die, Kanzler, die, die beiden Taschen habe ich von äh, Kleinanzeigen gekauft, diese haben kein Chanel Zeichen an den Klängen. und das sind die Taschen von VOVA, die haben vier Chanel Zeichen alle wie ihr seht, was die goldene Tasche hat das und hier habe ich bemerkt, dass die Taschen an den Seiten, die von VOVA gehen weiter runter und die sind eher gerade. Nicht wie es bei den Originalen gibt. Ich bin jetzt auf die Seite von Chanel gegangen. Das ist eine originale Tasche. Und man sieht tatsächlich, dass die Tasche an der Seite etwas runtergeht und nicht wie bei der dunkelroten Tasche so gerade ist. Also gut, machen wir weiter. Hier sieht man jetzt, dass die Taschen hier die beiden Taschen vorne kein Fach haben. Hier bei den Taschen ist es nicht der Fall, die haben vorne einfach. Die weiße hat sogar eine andere Form als bei der lilanen. Die Farben sind auch unterschiedlich innen. Die weiße ist eher dunkelrot und die lilanen ist eher hellrot. Aber beides finde ich wirklich sehr schön. Hier sieht man, bei der dunkelroten Tasche ist alles nur dunkelrot. Das ist auch die einzige Tasche, die vorne nicht magnetisch ist, die muss man ein bisschen Das ist ein bisschen unpraktisch. Die goldene ist innen hellrot äh, und trotzdem sind beide Taschen sehr hochwertig. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Marke euch am besten gefällt. Mein Favorite ist wie gesagt Chanel, dann kommt Louis Vuitton und so weiter. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Morgen gibt es kein Haul, aber dafür ein richtig geiles Video. Bleibt also dran, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!